Guten Morgen. Lachen hilft. Fährt eine alte Dame mit ihrem Auto in die Werkstatt. Fragt der Mechaniker. Wurde ihr Auto schon mal überholt? Sagt die alte Dame. Ja. Sogar schon von Fußgängern. Lachen hilft. Spenden auch. Schaut bei Lachen hilft. vorbei. Der Kampagne vom Diakoniewerk.